Wer ist denn da wieder auf der Maus ausgerutscht? Von Storch ist wieder einer aus dem Hirn geflutscht. Sie spottelt und sie witzelt gern. So grob auf dem Niveau eines besoffenen Altherrn und aller braunen Deppen. Ganz besonders. Sie keift gerne Deutschland wie ein Kamerad. Und neulich gab sie deutschen Ehemännern Rat. Pass auf, wenn deine... Nein, dann steckst du ihn besser auch für Deutschland nicht rein. Nur leider war's ironisch und wen wundert's? Mich wundert nur, mich wundert sehr, wo kriegt die ihre alte Seuchenhirnfick her und alle sagen, i Aus welchem Zombiefilm kommt die? Beim Teufel, wie kann eine Frau? wie eine alte Macho-Sau Ich glaube, die fickt nie und wenn dann nur sich selbst ins Knie Sing Bach Bada Bada Ba Bé Bada Bada Béa Die Bär träumt von hohen Mauern Käme einer eben drüber, ja das wird sie bedauern denn leider ist da nur Stroh im Hirn. Darin liegt der Charakter einer Abrissbirne Und keiner mag sie leiden. Und wen wundert's? Isolation wäre ein erster Schritt. Nimm verfickt die Petri und den Gauland mit Und dann hängt euch auf an einem Zitronenbaum Die wachsen ziemlich prächtig da im Mittelmeerraum Als denkbar größte Schande des Jahrhunderts Mich wundert nur, mich wundert sehr Wo kriegt ihr ihre alte solchen Hirnfick her Und alle sagen i Aus welchem Zombiefilm kommt die? Beim Teufel, wie kann eine Frau darüber witzeln wie eine alte Macho-Sau? Ich glaube, die fickt nie und wenn dann nur sich selbst ins Knie. Ja, mich wundert, wundert, ja, mich wundert nur, mich wundert sehr, du kriegt die irre alte solchen Hirnfick her. nur sich selbst ins Knie.